Grüße euch. Hab so einen schönen Sonnenaufgang heute früh hier auf meinem Balkon erlebt, dass ich ihn mit euch gerne teile. Also, habt einen wunderschönen Tag und eine Woche. Ciao Leute.